Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, na, na, na, na. na. Auch gar nicht. Das kann ich gar nicht verstehen. Was kommt denn das nur? Der muss kaputt sein. Das ist definitiv ein so, Unterschied. So, was ich jetzt noch gerne mache, my favorite.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 Das wird uns ein leere sein, beziehungsweise eine Das ist jetzt hier und das ist Das ein bisschen So. Sechs Watt Sparplatte zusammenschrauben. Ist das möglich? <lacht> Ach, immer mit der Kamera denken ganz wichtig. Ich muss die Kamera fühlen. Fühl die Kamera. Yeah, Fühl das Bild. Und jetzt können wir uns hier das Teil hier schön festhalten. So. Zack. Die Ritschkema ist jetzt auch festziehen. Ohne theoretisch ist es dann ein Weg. So wie das Kamerastativ ist. Wir okay. müssen jetzt hier ein bisschen dran arbeiten. So wird's geht. So so. Und. Dann haben sich zwei Jäger.